Herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe der KI Lectures äh, Lernen und Bildung mit künstlicher Intelligenz. Mein Name ist äh, Nils Pinkwart, ich bin Moderator dieser Session und wir freuen uns ähm, auf einen Vortrag von der Kollegin Claudia de Witt. Ähm, Sie ist seit Oktober 2004 Professorin für Bildungstheorie und Medienpädagogik an der Fernuniversität in Hagen. Sie ist dort Mitglied im Leitungsteam des Forschungsschwerpunkts D2L2, Digitalisierung, Diversität und lebenslanges Lernen an der Fernuniversität in Hagen. Und Sie hat eine ganze Menge von spannenden Projekten im Kontext von Personalisierung, KI und Bildung. Dort geht es beispielsweise um Learning Analytics, Monitoring, Ambition Study Success in Distance Learning, um ein regionales KI-Zukunftszentrum, gesund arbeiten, um adaptive, personalisierte Lernumgebungen und, und das ist der Schwerpunkt im heutigen Vortrag, um die Personalisierung des Hochschulstudiums, am Beispiel des AI Edu Research Labs. Und ähm, wir freuen uns auf den Vortrag. Ich moderiere, wenn Sie Fragen haben, können Sie die entweder direkt in den Chat reinposten. posten ähm, oder im Nachhinein einfach sich merken äh, und dann halt schlicht fragen in der Question and Answer Session. Damit ähm, übergebe ich sehr gerne an dich, liebe Claudia. Ja, vielen Dank für deine freundliche Einführung. Ähm, ja, mein Thema äh, für die heutige Lecture ist Personalisierung des Hochschulstudiums äh, mit KI. Und im, Vortrag, äh, im Zentrum des Vortrags äh, steht das personalisierte Lernen, bei dem eben Daten über äh, den bisherigen und auch aktuellen Lernprozess von Studierenden äh, verwendet werden, um sie eben bei der Erarbeitung äh, ihrer Studieninhalte individuell zu unterstützen. Und zur Veranschaulichung werde ich ähm, Prototypen des REDO Research Labs vorstellen. Äh, die Agenda äh, ist kurz und knapp, knackig. Ich gehe zunächst auf die Personalisierung ein, auf den Begriff der Personalisierung, was man sich so darunter vorstellt. Allgemein dann äh, betrachte ich die Personalisierung und künstliche Intelligenz im Hochschulstudium, gehe dann auf das Edo Research Lab äh, ein und stelle da unsere Vision, Kon Konzepte äh, ja, und auch ähm, Umsetzung vor und äh, und es steht noch die Frage, wo bleibt die Bildung im Raum? Komme ich zur Personalisierung? Ja, also eigentlich fast jeden Tag sind wir bereits mit personalisierten Angeboten konfrontiert, ob bei Spotify, Netflix oder eben auch bei Suchen von diversen Online-Shops. Sie geben uns halt personalisierte Empfehlungen und machen auf, uns, äh, machen auf uns zugeschnittene Angebote entsprechend unserer bisherigen Interessen, Vorlieben oder auch unserem bisherigen Kaufverhalten. Anhand ähnlicher Vorlieben und annähernden Verhaltens anderer und weiterer Informationen, wie zum Beispiel Tageszeit, Geräte, Nutzungsdauer. Ähm, Personalisierung aber ist nicht erst seit Neuestem oder mit dem Hype um künstliche Intelligenz ein relevantes Thema. Schon wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin, ein Schüler oder eine Schülerin, der bzw. die sich mit einem Bildungsinhalt schwer tut, intensiver unterstützt und ein Schüler oder eine Schülerin, der bzw. die schneller damit zurechtkommt, weitere Aufgaben gibt, dann handelt es sich schon um personalisierten Unterricht. Dieser berücksichtigt Lernende als Individuen mit jeweils eigenen Bedürfnissen, Stärken, Erfahrungen, Interessen um eben mittels Differenzierung des Lehr-Lernprozesses erfolgreich zu sein. Personalisierung im Kontext von Bildung ist also ein Konzept, ein Ansatz, eine Förderstrategie, das sich an dem Individuum und an dessen Lernbedürfnissen orientiert, um, wie Holmes und andere es formulieren, die Lücke zwischen dessen Kenntnis bzw. Lernstand und den Anforderungen des Lehrenden bzw. des Curriculums zu schließen. Ausgangspunkt dieses personengebundenen Lernens ist das Vorwissen, sind die Erfahrungen der Lernenden. Grundlage ist die Ausrichtung an den individuellen Interessen und bestenfalls deren Selbstinitiierung durch die Lernenden. Das Überprüfen der selbstformulierten Zielerreichung und die Unterstützung bei der Reflexion des eigenen Lernens für Schlussfolgerungen mit Blick auf das zukünftige Lernen. Insofern ist für den Erfolg des personalisierten Lernens eben auch so etwas wie die Selbstlernkompetenz besonders relevant. Merkmale personalisierten Lernens sind nach Holmes und anderen äh, die Ziele. Und das heißt eben das Bestreben, das Engagement und die Leistungen der Schüler bzw. der Lernenden zu fördern. Ein anderes Merkmal ist die Differenz. Damit meint er das Bestreben, die individuellen Lernbedürfnisse der Schüler Beziehungsweise Lernen zu erfüllen. Flexibilität gehörte zum personalisierten Lernen dazu und meint die Fähigkeit, sich an wechselnde Lernbedürfnisse der Schüler beziehungsweise Lernen anzupassen und eben äh, das Tempo. Das heißt also die Erkenntnis, dass, dass wir, dass wir Lernenden eben unterschiedlich schnell äh, vorankommen beim Lernen. Man kann auch sagen, dass personalisiertes Lernen äh, die Gelegenheit, bietet, kritisch zu überprüfen, was der Begriff Erfolg im Einzelnen beinhaltet und auch für jeden Einzelnen beinhaltet. Personalisierung kann also Erkenntnisse darüber liefern, wie man eigenständig lernt, um die im Curriculum vorgegebenen Ziele zu erreichen oder eben eine wissenschaftliche Qualifikation zu erreichen. Betrachten wir Personalisierung äh, nunmehr von der technologischen Seite, so gibt es auch hier viele Konzepte besonders für Personalisierung in den Bereichen von E-Commerce und Mobile-Commerce. Viele Denkschulen und viele Definitionen wie äh, Fan und Pool bereits 2006 erhoben haben. Anhand ihrer, äh, anhand ihrer Analysen haben sie Personalisierung so zusammengefasst. Personalisierung ist ein Prozess, der die Funktionalität, die Schnittstelle, den Informationszugang und Inhalt oder eben auch die Besonderheit eines Systems so verändert, um seine persönliche Relevanz für eine Person oder eine Kategorie von Personen zu erhöhen. Das heißt also, das Ziel der Personalisierung des Systems liegt hier in der Erhöhung der persönlichen Relevanz für eine Person Personalisiertes Systemverhalten wird besonders nach Zanker und, und anderen durch Recommender-Systeme, durch Webpersonalisierung, Informationsfiltering und personalisiertes Informationsretrieval geprägt. Komme ich damit dann auch zur Personalisierung und künstlichen Intelligenz im Hochschulstudium. Personalisierung in der digitalisierten Hochschulbildung ist ein Ansatz, der individuelle Lernziele, persönliche Kompetenzen und Präferenzen berücksichtigt, um eine Lernerfahrung im Sinne individueller Effizienz und Effektivität mit Hilfe von Technologien zu optimieren. Eng mit der Personalisierung verbunden sind adaptive Systeme. Und ihre Adaptivität liegt zum Beispiel darin, Kursmaterialien unter Verwendung verschiedener Parameter und vordefinierter Regeln zu verändern. Adaptive Systeme erfassen die Bedarfe der Lernenden und unterbreiten ihnen Vorschläge für den weiteren Lernprozess. Ein adaptives System bietet nicht mehr nur Checklisten, sondern ein individuelles Rückmeldesystem, das dynamische Empfehlungen generieren kann. Im Sinne von, du warst schon lange nicht mehr in Moodle, fange doch erstmal mit dem Teil an, mit dem du letztes Mal aufgehört hast. Oder es gibt Studierende, die die Aufgabe schon geschafft haben. Willst du damit Kontakt aufnehmen? Die Idee der Personalisierung in TEL, im Technology Enhanced Learning, ist nicht neu. Bereits in intelligenten, tutoriellen Systemen der 1990er Jahre, bzw. in adaptiven Hypermedia-Systemen, konnten Rückschlüsse auf Stärken und Schwächen des, bzw. der Lernenden äh, gezogen, zusätzliche Übungen vorgeschlagen und Curricula angepasst werden. Wenn auch Chatti und andere beispielsweise zwei Schwächen adaptiver, intelligenter Lernsysteme ausgemacht haben, nämlich zum einen die statisch vordefinierte Repräsentation von Wissensinhalten und eben auch die schwierige Aufgabe äh, der Modellierung des Lernenden oder der Lernenden aufgrund der Dynamik äh, dessen Wissens oder deren Wissens und der Vielfalt der Parameter, die berücksichtigt werden sollten, wie zum Beispiel der Kontext der Lernumgebung, die Art der Lernaktivität, Lernziele, Präferenzen, Motivation, kognitive Fähigkeiten, Behinderungen und so weiter, sowie des impliziten Wissens des Lernenden und fehlenden eindeutigen Lernermodellen oder Zanker und andere, vor zu präzisen Inhaltsempfehlungen warnen, da diese die Wahrscheinlichkeit verringern können, unerwartete und zufällige Elemente zu erleben. Zeigen eben aktuelle internationale Studien, dass mit dem Einsatz intelligenter Tutoren und äh, Empfehlungssysteme und mit der Personalisierung des Lernens äh, die Leistungsfähigkeit digitaler Lernprozesse sowohl für Studierende als auch für Lehrende optimiert und gesteigert werden kann. Von Lehnen konnte zeigen, dass eine personalisierte, digitale 1-zu-1-Unterstützung und eben ein äh, feingegliedertes Feedback zu Lernerfolgen ähnlich wie bei einer menschlichen Unterstützung führen kann. Oder Christoph Meyer vom Skill in St. Gallen stellt in Bezug auf KI-basierte, adaptive Lernumgebungen eine Wirksamkeit im Hinblick auf bessere Lernergebnisse fest. Und mit der Ubiquität des Informationszugangs und der Datenerfassung sind heute Algorithmen in personalisierten Systemen in der Lage, nicht nur zu entscheiden, welche Funktionalität äh, der Benutzeroberfläche oder welche Inhalte präsentiert werden sollen, sondern auch wann und wie der Nutzer, die Nutzerin, angesprochen wird. Das können wir dann als Smart Learning bezeichnen, was uns aber jetzt etwas äh, wegführen würde. Bei der äh, Gestaltung personalisierter Systeme in Lernkontexten sind äh, didaktisch geleitete Adaptionen notwendig, eben um Konflikte zwischen der Lernpräferenz äh, von Studierenden und auch einer optimalen Lernstrategie zu vermeiden oder um eine Unstimmigkeit zwischen der Zufriedenheit des Studierenden auf der einen Seite und dem, was aus pädagogischer Sicht am besten für sie oder ihnen ist, zu verhindern. Zudem sollten die Studierenden die wichtigen Entscheidungen selbst treffen können. Zum Beispiel über die ausgewählten Lernziele, die zu, ver zu verwendenden Unterstützungsdienste oder eben auch äh, über die bereitgestellten persönlichen Daten. Personalisierung ist also in der Hochschulbildung ein auf den Lernfortschritt des oder der Studierenden ausgerichteter Ansatz. In Interaktion mit dem System werden Lernziele, Inhalte, Tempo und Ergebnisse eng auf die Bedürfnisse eines oder einer Studierenden abgestimmt. Und dann liegt die Qualität personalisierten Lernens eben dann in der gefilterten Auswahl von Lerninhalten, in der Unterstützung der Selbstanschätzung durch eben ein gutes Feedbacksystem und auch in der intelligenten Aktivierung des Lernprozesses durch eine zunehmende Verantwortungsunterstützung für die Studierenden. Im ähm, E Research Lab betrachten wir zwei Ebenen der Personalisierung im begleiteten Selbststudium, nämlich auf der Ebene, äh, auf inhaltlicher Ebene äh, zur Unterstützung bei der Aneignung der Studieninhalte und der eigenen Lernprozesse. Und zum anderen auf der Ebene der Selbstorganisation zur Unterstützung und Erleichterung für den Durchlauf des Studiums. Ich stelle Ihnen nun die Entwicklungs- und Forschungsarbeiten im EA Edo Research Lab äh, vor. Äh, dafür gebe ich Ihnen zunächst ähm, ja, einen Einblick in unsere Vision und auch einen visuellen Einblick äh, über unsere gegenwärtigen äh, Projektarbeiten. Das Edo Research Lab ist ein Kooperationsprojekt des Forschungsschwerpunkts D2L2, Digitalisierung, Diversität und lebenslanges Lernen der Fernuniversität in Hagen und dem DFKI seit Oktober 2018 und wird von Professor Nils Pinkwart und mir geleitet. Im Zentrum des Edo Research Labs steht die Forschung zu künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Wir entwickeln, erproben und erforschen in unserem Lab modellhaft, in Testbeds Methoden und Anwendungen der künstlichen Intelligenz in Studium und Lehre mit dem übergeordneten Ziel, Studienabschlüsse durch eine Verringerung der Studienabbruchsquote und eben auch eine Verbesserung der individuellen Lernerfolgsquote zu erhöhen. Ähm, ja, wir orientieren uns an der These von Rosmarin Lackin, dass künstliche Intelligenz uns hilft, zu verstehen, wie wir unsere menschlichen kognitiven Fähigkeiten verbessern und weiterentwickeln können. Mit Funktionen zum Problemlösen, Planen, Entscheiden oder zum Präsen Repräsentieren von Wissen kann KI individuelles Lernen unterstützen. Wir erforschen im Lab, äh, wie Bildungserfolge nicht nur durch Abschlüsse sichtbar werden, sondern wie Methoden der künstlichen Intelligenz im Studium eingesetzt werden können um die Studierenden bei ihren persönlichen Bildungszielen und ihren individuellen Lernprozessen zu unterstützen. Denn personalisiertes Lernen kann ja eben sichtbar machen, was Erfolg im Einzelnen und für den Einzelnen beinhaltet. Es kann Erkenntnisse darüber liefern, wie man eigenständig lernt, um die im Studiengang vorgegebenen Ziele, eine wissenschaftliche Qualifikation und oder eben auch seine eigenen Bildungsziele äh, zu erreichen auch wenn das nach den heutigen Formalia als Abbruch möglicherweise gilt. Für uns ist folgende Mission leitend, nämlich, dass nämlich alle Studierenden auf dem Weg zum erfolgreichen Studium bestmöglich individuell zu unterstützen. Wir hatten auch eine, eine Vision, als wir, 2018 ähm, die inhaltliche Ausrichtung für die Forschung im EREDO edo äh, research lab festlegten. Wir stellten uns ja sowas wie einen digitalen, intelligenten Studierendenberater als digitalen Assistenten eines oder einer Studierenden nach dem Vorbild des Knowledge Navigators von John Scully 1987 äh, vor. Ja, ich weiß auch heute, das war ein bisschen ambitioniert. Aber ähm, auf jeden Fall wollten wir künstliche Intelligenz für das Lehren und Lernen mit dem Ziel nutzen, um eben metakognitive Fähigkeiten wie Selbstregulation im Studium und über das Studium an der Fernuniversität hinaus eben im Sinne des lebenslangen Lernens zu unterstützen. Also uns schwebte und mir schwebt eigentlich immer noch ähm, ein intelligentes Assistenzsystem für das Hochschulstudium vor, dass Studierende auf der inhaltlichen Ebene unterstützen soll, dass individuelle Lernprozesse und Lernwege assistiert und ähm, auch Studierende bei der Studienorganisation begleitet und gleichzeitig zu ihrer Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit beiträgt. Wir haben uns äh, vorgestellt, dass sich diese, diese Ziele aus der Analyse der Studierenden, ihren Lernaktivitäten und auch aus dynamischen Echtzeitinteraktionen mit einem Peer, einem persönlichen intelligenten und autonomen Assistenten, erreichen lassen könnten. Eine intelligente Lernassistent steht einem zur Seite, kann bei der Lösung von Problemen helfen und weiß in naja, fast allen Situationen im Studium eine Antwort. Unser Forschungsinteresse haben wir anhand folgender Fragen formuliert. Was sind Parameter, die erfolgreiches Studieren an der Fernuniversität bestimmen? Wie wird hier gelernt? Wie können diese Parameter gefördert werden? Und ja, wie kann künstliche Intelligenz bzw. ein künstliches, ein intelligentes System zur Bildung des Individuums beitragen? Wie können Selbstregulation und Eigenverantwortung für den Qualifikationsprozess durch Methoden künstlicher Intelligenz unterstützt werden und letztlich die Frage, wie können individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten identifiziert und gefördert werden. Zur Erforschung dieser Erkenntnisinteressen realisieren wir derzeit drei das KI-Potenzial demonstrierende Szenarien. Das ist zum einen bei dem, äh, das Szenario Wissensbasiertes System, maschinelles Lernen und Rekommender für personalisiertes Lernen. Hier geht es um die Entwicklung und Erprobung eines wissensbasierten Systems, eines Expertensystems äh, und um die Anwendung maschinellen Lernens zur personalisierten Studiumsbegleitung. Ähm, dabei handelt es sich um ein Testbett im Bachelorstudiengang Bildungswissenschaft. Das zweite Szenario fokussiert sich auf selbstreguliertes Lernen über den Studienverlauf. Das Szenario betrachtet den gesamten Studienverlauf, zunächst auch im BA-Bildungswissenschaft. Und die Entwicklungen unterstützen hier insbesondere das selbstregulierte Lernen unter Nutzung von Educational Data Mining und Machine Learning. Und letztlich fokussiert sich das dritte Szenario auf Ethikleitlinien und die Sensibilisierung für ein KI-basiertes Fernstudium. Das, also dieses dritte Szenario formt sozusagen den, den Rahmen für das gesamte Projekt, in dem ethische Rahmenrichtlinien gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet und im KI-basierten Studium vermittelt werden. Unser Ziel ist es damit, ein Bewusstsein bei Studierenden für dahinterliegende Prozesse und Methoden äh, zu erreichen und zu schaffen. Ähm, ja, wie muss man sich eigentlich so ein Szenario 1 vorstellen? Dieses wissensbasierte System, was wir mit maschinellem Lernen und äh, Rekommendern für personalisiertes Lernen äh, verknüpfen wollen. Also mit diesem wissensbasierten Systemen und dem Einsatz maschinellen Lernens wollen wir die lehr Lernprozesse und Einflussfaktoren auf das Verhalten Studierender im Studium analysieren und verstehen. Also insbesondere in einem in einem, in einer Veranstaltung in einem Modul. Und wir möchten eine personalisierte Unterstützung in Form eines Recommenders gestalten, um eben metakognitive Lernstrategien zu fördern bei der selbstständigen Bearbeitung von Kursinhalten zu unterstützen und ähm, auch äh, eigene Projektarbeiten durchführen zu können. So ein wissensbasiertes System äh, bietet die Möglichkeit, grundsätzlich zwischen einer Wissensbasis und der Wissensverarbeitung zu unterscheiden. Also in diesem ersten Szenario hier äh, ist aus dieser grundsätzlichen Unterscheidung ein General Learning System entstanden. Ein wissensbasiertes System, da erzähle ich vielleicht dem einen oder der anderen von Ihnen nichts Neues, aber ich möchte es trotzdem noch mal hier aufgreifen, weil das schon noch auch zentral ist für die Gestaltung des Recommendersystems. Grundsätzlich ist auch diese Modulierung Grundlage für intelligente, tutorielle Systeme, die eben auch aus einem Domänen, Lernenden- und Didaktikmodell bestehen. Das Domänenmodell enthält äh, die Wissensbasis der Lerninhalte mit entsprechenden Metadaten und Ontologien. Das Lernende-Modell erfasst und aktualisiert Informationen über die Lernenden und schätzt auch die Fähigkeiten, äh, schätzt ihre Fähigkeiten auch ein. Das didaktische Modell, manche sagen auch Pädagogik- oder Bildungsmodell, äh, wird festgelegt. Äh, und, und zeigt, und, uh, um dahinter ein System uh, ja, zu setzen, uh, das an die Lernenden angepasst ist. Was das Domänenmodell anbelangt, so haben wir uns uh, für den komplexen Prozess der Ontologieerstellung entschieden. Sie uh, sehen hier einen oder haben bekommen hier einen Eindruck in die komplexe Erstellung des Domänenmodells. Mithilfe sogenannter Ontologien, also formalen und thematischen Abbildungen eines äh, Wissensbereichs, sind wir eben dabei, das Wissen unseres Moduls abzubilden. Ähm, neben der Entscheidung für den Umfang einer Ontologie und deren inhaltlichen Gestaltung ist auch die äh, Übertragung äh, in eine computerbasierte Version mit, einer, mit Hilfe einer Web-Ontology-Language äh, fast beendet. Und äh, wir haben dafür den Ontologie-Editor äh, Protégé verwendet. Zur Komplexitätsreduktion äh, haben wir uns auf die Studienbriefe in unserem Modul fokussiert, die eben auch für die Studierenden die Grundlage für, die, für ihre Prüfungen sind. Deren Inhalte, also die Inhalte der Studienbriefe, werden alle integriert in diese Ontologie und überführt in Protégé und ergeben abschließend die Domäne. Es gibt mittlerweile bereits Versuche, Ontologien halb automatisiert zu erstellen. Das wünschen wir uns auch, weil das nämlich schon ein sehr mühsamer Prozess ist. Allerdings haben wir festgestellt, dass die halbautomatisierten Versuche, die wir äh, kennengelernt haben, äh, immer noch nicht so die, die Genauigkeit haben, äh, die wir präferieren. Ähm, sind dann die Inhalte äh, einmal so vom Computer eingelesen, dann ergeben sich eben interessante Möglichkeiten, wie beispielsweise diese Visualisierung der Ontologie, äh, in der Konzepte und Beziehungen zu anderen Konzepten darstellbar sind. Wie Sie das hier auch auf der rechten Seite sehen. Betrachten wir das ähm, Lernendenmodell. Sie sehen hier, welche Daten der Studierenden herangezogen werden, um eine Lernende, einen Lernenden charakterisieren. beispielsweise Ziele, Motivation und Lernaktivitäten. Und strukturiert ist dieses Modell äh, von unseren Partnern des DFKI ebenfalls als Ontologie. Für eine Annäherung an das Didaktikmodell ist es zunächst zentral zu erläutern, wie sich ja so ein Semesterverlauf äh, des Moduls äh, gestaltet. Also welche und welche Didaktik steckt da vor allen Dingen auch dahinter. Ähm, in der Darstellung sehen Sie auf der linken Seite den Semesterverlauf des Moduls in drei Phasen. Zunächst erarbeiten die Studierenden äh, selbstständig die Inhalte der Studienbriefe. In der zweiten Phase planen Sie ausgehend von Ihren Interessen und den Themen der Studienbriefe ein eigenes ja, Forschungsvorhaben, allerdings ein kleines Vorhaben. Und hier bereiten Sie eine Forschungsfrage vor und eine erste Gliederung für Ihre Hausarbeit. Und in einer intensiven Eins-zu-eins-Betreuung äh, findet dann eine Finalisierung und eine Anpassung des äh, Vorhabens statt. Und die dritte Phase umfasst dann das Schreiben der Hausarbeit. Unsere übergreifende Idee ist die Entwicklung eines Recommendersystems, das äh, eben so nächste Lernobjekte empfiehlt, einen Überblick darüber gibt, was bereits verstanden und was noch gelernt werden sollte. Und äh, dass es darüber hinaus Empfehlungen für weitere Lernaktivitäten und äh, Unterstützungsangebote ähm, für die kognitiven Lernstrategien gibt. Allerdings äh, sind die Bedarfe in den einzelnen Phasen äh, des Semesters so unterschiedlich, sodass wir dazu übergegangen sind, äh, mit einer Anwendung zu starten und weitere Ideen äh, sukzessive dann in das Recommender-System zu integri integrieren. Der erste Use Case, ähm, an, den, an dem wir gearbeitet haben und auch noch arbeiten, ist das äh, Automatic Assessment Tool. Das heißt, es wird, äh, dieses Tool wird zu Beginn des Semesters eingesetzt, um den Wissensstand der Studierenden zu erfassen, beziehungsweise damit auch die Studierenden ein Gefühl dafür bekommen, mit welchen Begriffen, mit welchen Fragestellungen sie es in diesem Modul zu tun haben. Und auch äh, dieses AAAT lässt sich äh, gut vor mündlichen Prüfungen nutzen, um einfach nochmal so das äh, Grundlagenwissen und Begriffe nochmal aufzufrischen. Und hierfür beantworten die Studierenden einige Fragen zu den Inhalten des Moduls. Das System generiert darauf äh, eine Bewertung, äh, markiert wesentliche Begriffe und Konzepte als richtig und falsch und bietet den Studierenden eine richtige Lösung von anderen Studierenden an. Ziel ist es hierbei, eine Anknüpfung an die Ontologie des Moduls herzustellen, sodass dann eben auch ein direkter Anschluss an die Modulinhalte erfolgen kann. Das sehen Sie dann auch beispielsweise auf der rechten Seite in dieser grafischen Darstellung, wo eben auch weiterführende Ressourcen oder Hinweise zu weiteren Aufgaben gegeben werden. Für das ähm, oder das AAAT ist aus Hunderten von studentischen Antworten äh, auf Wissensfragen, äh, die wir in Klausuren gestellt haben, unter händischen Markierung richtiger Begriffe durch die Lehrenden hervorgegangen. Und für dieses AAAT hat das DFKI das äh, Multinominal Naive Base Klassifikationsmodell äh, für die Beantwortung der oder für die Bewertungen der Antworten angewandt und auch mit anderen Modellen des maschinellen Lernens verglichen. Das heißt also mit der logistischen Regression, dem Random Forest Classifier und dem Linear Support Vector Classifier, aber auch den euklidischen Abstand für die Präsentation ähnlicher Antworten anderer Studierender genutzt. Eine Weitere Anwendung ist das IFSE, das Intelligent Feedback for Student Exercises. Es wird eingesetzt, um die Studierenden in dem Prozess der Erarbeitung der Inhalte zu unterstützen und ähm, einen Kenntnisstand zu vermitteln, der es ihnen dann letztlich ermöglicht, eine eigene Fragestellung für die eigene Hausarbeit zu generieren. Ähm, ja, es, es handelt sich um ein personalisiertes Quiz-Tool, das in Form von Fragen den Wissensstand der Studierenden äh, ja, reflektiert. Beispielsweise erhalten die Studierenden nach jeder Antwort ein allgemeines und auch ein persönliches Feedback. Das allgemeine Feedback bezieht sich auf die Richtigkeit der Antwort. Für die Bereitstellung des persönlichen Feedbacks findet eine technische Trennung von Quiz- und Quizoptionen äh, statt. Das bedeutet, also es gibt für jede Quizoption einen Pfad in der Ontologie mit einer entsprechenden Verknüpfung zum Studienbrief. Und so besteht zum einen die Möglichkeit, direkt auf die entsprechende Seite des Studienbriefs, also unserer Lernmaterialien zu gelangen, um den Inhalt erneut zu lesen. Und zum anderen, da arbeiten wir jetzt im nächsten Schritt dran, ist es damit möglich, sich einen Graphen anzeigen zu lassen, der die betreffenden Konzepte entsprechend anzeigen kann. Für Lehrende wird es möglich sein, neue Quizze und Quizfragen anzulegen, die direkt mit der Ontologie verbunden sind. Hierfür wird eine spezielle Teacher-Page angelegt, welche die Verbindung zwischen einer Quizfrage bzw. den Quizoptionen und der Ontologie herstellt, indem die Konzepte, auf denen sich die Fragen und Optionen beziehen, einzeln angegeben werden können. Also das ist auch, ich denke auch nochmal ein wirklich ein cooles Tool, um dann eben auch dieses IFSE äh, größer äh, und nochmal intelligenter werden zu lassen. Das IFSE bedient sich eines regelbasierten semantischen Informationsminings und verwendet äh, dabei Regeln basierend auf der Item-Response-Theorie und das Transferable-Belief-Modell, um äh, studentische Kompetenzen zu bestimmen. Ähm, ja, eine andere Anwendung, äh, die noch in den Anfängen steckt, ist die SAT, also die Strukturassistenz für Hausarbeiten. Diese unterstützt die zweite Phase des Semesterverlaufs und betrifft deshalb auch den Prozess der Hausarbeitvorbereitung und des Schreibens. Es geht hier vor allem um eine äh, organisatorische und strukturelle um Unterstützung, die gleichzeitig die Lehrenden entlastet, denn wir haben festgestellt, jetzt schon über mehrere Semester, eigentlich werden immer die gleichen Fragen gestellt. Ähm, ja, wie, äh, wie komme ich ein Thema, wie finde ich ein Thema, wie muss die Gliederung aussehen, wie umfassend darf sie sein, soll sie sein, wie äh, suche ich äh, adäquate Literatur heraus und so weiter. Und da haben wir uns gedacht, da könnte eben so eine digitale Assistenz, eine Hausarbeitsassistenz wirklich wunderbar helfen und eben auch die Lehrenden von diesen Fragen entlasten, gleichzeitig aber dann für tiefergehende Reflexionen äh, mehr Zeit und Raum geben. Genau, Sie sehen hier eine erste Ontologie Hausarbeit schreiben. Und es liegen uns auch schon Analysen von Fragen der Studierenden mehrere Semester vor, auf die wir dann auch im Rahmen dieser Ontologie weiter Bezug nehmen können. Und aktuell werden das AAAT und IFSE bereits. Oder dafür werden, wird dann bereits ein Moodle-Plugin in erster Version erstellt und äh, wir werden das auch im nächsten Semester äh, dann aus, äh, einsetzen und evaluieren. Genau, diese drei äh, Use Cases äh, haben wir im Rahmen äh, von Szenario 1 entwickelt. Äh, dann haben wir ja noch das Szenario 2. Und hier geht es um eine KI-basierte Unterstützung der studentischen Selbstregulation eben im Studienverlauf, also nicht nur im Rahmen eines, äh, eines Moduls, äh, sondern über den Studienverlauf unter Nutzung von Educational Data Mining und maschinellem Lernen. Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren im Studium werden hierbei durch ECTS und Panelbefragungsdaten identifiziert, um anschließend ein anwendungsbereites Modell selbstregulierten Lernens auf empirischer, aber auch auf theoretischer Basis zu entwickeln. Wir gucken erst, ähm, wir gucken erst auf der Basis von der Daten, schauen, ob sich neue Muster vielleicht ergeben, äh, ob wir daraus aus diesen Mustern neue, uns noch nicht bekannte äh, Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren erschließen und äh, verknüpfen das dann aber mit äh, unseren theoretischen Modellvorstellung der Selbstregulation und entwickeln da auf dieser Basis dann unser recommender system weiter. Äh, ja, welche Daten äh, spielen da eine Rolle? Ähm, das EREDO Research Lab arbeitet bisher mit Daten des ECTS-Monitoring, der Panelbefragung und mit Logdaten aus Moodle. Es liegen äh, bereits äh, die ECTS-Daten von 2005 bis 2019 vor, also über 14 Jahre und wurden mittels des Werkzeugs äh, Student Learning Analysis, äh, dem SLA, äh, aufbereitet. Das sehen Sie auf der linken Seite. Und dieser SLA, die speist sich zum einen aus den deskriptiven Statistiken zu den soziodemografischen Hintergründen, den Lernfaden, Kursbelegungszahlen im Studienverlauf und auch aus Prüfungsdaten. Und äh, zum anderen werden für die SLA neuronale Netze genutzt, um beispielsweise Studienabbruch oder Studienerfolg vorherzusagen, ähnliche Studierende zuzuordnen oder nächste Module zu empfehlen. Aktuell wird, einer, wird an einer zuverlässigen Identifikation von Studienerfolg, Studienabbruch sowie aktiven Studierenden äh, gearbeitet um auf dieser Basis eben Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren zu bestimmen. Die Panelbefragungen äh, an der Fernuniversität äh, unterteilen sich in Studieneingangs-, zu, äh, Zufriedenheit, Zufriedenheits- und entweder Absolventen- oder exmatrikulierten Exmatrikuliertenbefragung. Äh, auch hier liegen äh, Rohdaten seit 2012 äh, bis 2019 vor. Und es, interessant, seht eben die verknüpften Fälle zwischen der Studieneingangsbefragung und der Zufriedenheitsbefragung im dritten Semester. Aktuell arbeiten wir an einer Übersicht, wie viele Fälle über alle drei Befragungszeiträume verknüpft werden können, um daraus dann eine zusätzliche Basis zur Identifikation von Misserfolgs- und Erfolgsfaktoren zu bekommen. Und letztlich haben wir dann noch die, die Moodle-Log-Daten. Und diese Moodle-Log-Daten, die werden seit äh, 2020 für unser Modul aus dem Bachelor Bildungswissenschaft und aus einem Modul und äh, für ein Modul aus dem Master Bildung und Medien E-Education extrahiert. Und dazu werden dann äh, zum einen wöchentliche, wöchentlich aktuelle Aktivitäten Studierender gesammelt. Und zum anderen dreimal je Semester alle Aktivitätsdaten aus diesen Kursen aggregiert. Ähm, parallel zu der Aufbereitung und Analyse der Daten wird in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und auch den Datenschutzbeauftragten der Fernuniversität an einem neuen Hash-Verfahren gearbeitet, das die Verbindung von individuellen Fällen über die verschiedenen Datenquellen hinweg durch ein speziell dafür entwickeltes Pseudonymisierungsverfahren ermöglicht. Und dieses Pseudonymisierungskonzept äh, arbeiten wir eben gerade zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten und den zuständigen Dezernaten und äh, die technischen Voraussetzungen dafür sind schon geschaffen. Ja und letztlich haben wir noch Szenario 3. Ähm, das ist dann quasi unsere Rahmung der Entwicklung unserer KI-Anwendungen im AIO Research Lab und äh, ja wird durch die Zielsetzung gestaltet, ethische Richtlinien für KI eben in einem partizipatorischen Prozess zu entwickeln und eben auch ein Bewusstsein für die Potenziale und Prozesse von KI-Methoden bei Studierenden zu schaffen. Die Idee von Pia, die ich äh, vorhin bei unserer Vision angedeutet habe, scheint immer näher zu kommen. Also diese Idee ähm, einer digitalen Assistenz, die auch noch, ja, die auch in Form eines äh, KI-basierten Chatbots dann Fragen beantworten kann äh, zu allgemeinen Themen im Studium, wie Sie auf der rechten Seite sehen, oder äh, die Studierenden unterstützen kann bei der Struktur, Strukturierung ihrer Hausarbeiten durch eine Ontologie oder äh, sie unterstützen kann bei der Themensuche und inhaltlichen Gestaltung. Das kommt schon, ja, vielleicht so ein bisschen einem Knowledge Navigator äh, entgegen. Und äh, genau, Chavang hat auf der rechten Seite mal eine, so einen Chatbot, äh, eine PIA äh, simuliert, so wie wir uns das eigentlich vorstellen, wenn... Äh, wenn die einzelnen äh, Anwendungen dann in einem System integriert werden können. Ja, aber äh, wo bleibt die Bildung? Ähm, mit ein paar, äh, paar Gedanken dazu möchte ich die Lecture dann abschließen. Wenn also immer mehr KI-basierte Empfehlungssysteme und personalisierte Angebote Studierende in ihrem gesamten Studium unterstützen, äh, ihnen Entscheidungen abnehmen oder sogar die Kontrolle über ihr Lernen übernehmen, oder sogar die Kontrolle über ihr Lernen übernehmen, was passiert dann mit ihrer Bildung zur Mündigkeit, neben der Berufsbefähigung als Ziel von Hochschulbildung? Man unterstellt Rekommendersystemen Handlungsempfehlungen. Dabei können sie jedoch nur das empfehlen, was es gibt und nicht, was es nicht gibt. Das Zusammenspiel, die Interaktion von KI als Empfehlungsgeber und dem Menschen, der zum Beispiel durch sein reflektiertes Nichtwissen Neues hervorbringen kann, lässt sich meines Erachtens möglicherweise unter dem Begriff der augmentierten Intelligenz weiterdenken, um uns zu befähigen, besser und intelligenter zu arbeiten, zu leben und eben auch zu lernen. Eine zeitgemäße Bildungstheorie reflektiert für mich die Potenziale von KI, von EdTech, indem sie die kritische Position zum Beispiel über den Verlust freiheitlicher Ordnungen und die affirmativen Positionen gleichermaßen wahrnimmt. Ähm, bereits bei Comenius war die Didaktik eng mit der Bildungstheorie verbunden. Ihm ging es nicht um ein Lernen und Lehren von beliebigem äh, Wissen, sondern um ein Lernen, das den Menschen zu einem weltverbessernden Handeln befähigt. Bis heute stellt verantwortliches Handeln ein zentrales Ziel des Hochschulstudiums dar. Das personalisierte Lernen in unseren Szenarien beispielsweise ist als Bestandteil eines umfassenden didaktischen Gesamtkonzepts zu verstehen, das darauf abzielt, die Handlungsautonomie des, der Studierenden in Interaktion mit intelligenten Technologien zu fördern und auch ein Lernen zu ermöglichen, das dem Eigeninteresse der Studierenden Rechnung trägt. Lehrende dürften mehr Zeit haben, mit den Studierenden an tiefergehenden Aspekten zu arbeiten und sie in einem Verantwortungs-, in, äh, sie in ihrem verantwortlichen Handeln als digital souveräne Mitglieder der Gesellschaft zu fördern. Zu einer zeitgemäßen Hochschulbildung gehört für mich auf jeden Fall die Vermittlung von Data Literacy in allen Disziplinen. Und diese, diese Kompetenz ist aber nur ein Baustein für Bildung im Sinne einer selbstverantwortenden Urteilsfindung die sich stets im und durch ihren Gebrauch in kontingenten Situationen auch mit KI korrigiert und verbessert. Damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.